Hey! Unser Mountainbiker, ja! Ja, also ich sehe, so Mountainbiker ist man ja auch, weil man die Natur irgendwo mag. Ja, absolut. Du weißt ja, dass wir den, den, deinen dein Wirtschaftsingenieurwesen Studiengang jetzt auch ziemlich umkrempeln ja, in Richtung ja. Nachhaltigkeit genau. was fällt dir dazu so ein? ja wie, wie eben schon angedeutet es ist äh, immer irgendwie ein bisschen ein Balanceakt und ich muss definitiv Kompromisse eingehen ohne Reisen geht es halt einfach nicht ja. auf der anderen Seite ist Radfahren an sich natürlich äh, ja, auch Teil der Lösung würde ich fast mal behaupten und ich mache mir da auf jeden Fall schon meine Gedanken schon immer und ich glaube ich bin tatsächlich auch ein Stück weit schon immer so ein bisschen deshalb Rad gefahren, ja. weil ich den Schnee so mochte, also als kleines Kind und dachte, ja. oh, wenn der mal schmilzt, dann äh, oder eben nicht, dass es keinen Schnee mehr gibt, weil ich die ganze Zeit mit dem Auto und mit dem ah, Flieger durch okay, die Gegend reise, dann äh, würde es mich auch ärgern. Natürlich kann ich alleine nicht die Welt retten, mache ich auch überhaupt nicht, ähm, aber so ja, sieht ein bisschen machen, ja. aus